Ja, Geburtstagsgeschenk Scheiße. Ne, ja, habe ich nicht. Aber ich habe jetzt auch Nachtschicht. Ja, tut mir auch leid. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich den Job bekommen habe. Ja, Mama, ich weiß, dass ich viel arbeiten muss. Ja, ich werde mit ihm reden, okay? Ella, ich brauch' Sie auf jeden Fall mal offen. Nee, sorry. Klappt nicht heute. Hab' Spätschicht. Urlaub? Nächste Woche? Nee, tut mir leid. Da sind schon zwei Kollegen weg.